Super, ähm, ja, hallo, ähm, ich wollte ein wenig schwadronieren über ähm, OSM-Daten verarbeiten, ohne eine Datenbank zu haben, äh, äh, in so einer Pipeline-Art. Wer hat denn meinen Talk am Donnerstag schon gesehen? So ein paar, aber so ein paar auch nicht. Ähm, genau, dann müsste ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, ich habe, glaube ich, noch, den, noch die Slides irgendwo. Genau. Ähm also wenn wir ähm, heutzutage irgendwas mit OSM-Daten machen, sieht es in der Regel so aus. Ähm, wir haben irgendwie einen OSM-Planeten und äh, den nehmen wir dann Bauen erstmal die einzelnen Bestandteile auseinander, beziehungsweise wieder zusammen. Äh, und zwar, indem wir halt an die äh, Waste-Ganzen-Nodes ranbauen, indem wir die Relationen auflösen und so weiter. Das ist immer relativ viel Aufwand. Also, jeder, der irgendwie das mal gemacht hat, weiß es so: Auf dem Planeten ist es auch echt äh, speicherhungrig. Also, äh, selbst äh, Osmium braucht jetzt äh, 64 GB RAM, damit man äh, einen kompletten pa äh, Planeten halt in Memory verarbeiten kann ohne da irgendwas auf der Platte ablegen zu müssen, was dann halt alles noch viel langsamer macht. Und ja, dann importieren wir es irgendwie in eine Datenbank und dann nuckeln wir es langsam irgendwie aus dieser Datenbank raus. Und meine Idee ist es, dass wir mal diese Datenbank mal da aus dieser Gleichung rausnehmen. Ja, dass wir so ein bisschen dazu hingehen, dass diese und ich skippe hier mal ein bisschen durch, dass wir so eine verarbeitung von osm daten wie so eine pipeline halt betrachten ja also es kommt halt ganz oben kommt der planet rein ähm, dann äh, verarbeiten wir den irgendwie auf irgendeine art und weise bauen irgendwie das zusammen was irgendwie zusammengehört also ways und Nodes relations und ihre mitglieder ähm, dann halt auf dem äh, stand eben filtern also was brauche ich heute aus diesem Datensatz? Rendere ich eine Karte, da interessieren mich nur bestimmte Features? Rendere ich äh, oder erzeuge ich irgendeine Datenbank, dann äh, zum Beispiel eine Suchdatenbank, Suchindex, dann interessieren mich vielleicht nur die Namen ähm, und transformiere sie dann? Also zum Beispiel möchte ich halt irgendwie einen Normalisierungsschritt vornehmen, sowas wie. Ähm, alle äh, Höchstgeschwindigkeiten sollen halt irgendwie äh, Ganzzahlen sein. Oder ich will da irgendwie auf bullsche Werte normalisieren. Ähm, oder ich will irgendwie sowas machen, wie ähm, dass alle äh, Höhenangaben zum Beispiel in Meter umgerechnet werden. Ja, also ich brauche dann irgendwie so eine, ähm, ähm, so eine Möglichkeit, halt eben so eine Umprojektion dieser Daten, also nicht im geografischen Sinne, sondern im, äh, im Sinne ähm, der, der Datentypen und der Dateninhalte halt. Ähm, um, um das dann weiter zu verarbeiten und dann habe ich irgendwie den letzten Schritt, der rendert oder der äh, schreibt mir das in eine Datenbank oder sonst wie. Ja, dann kann ich ja immer noch in eine Datenbank schreiben, falls ich das brauche, aber ähm, dass ich erstmal in diesem Verarbeitungsschritt nicht unbedingt ähm, erstmal in Postgres alles laden muss. Und ähm, damit könnten wir ähm, es eben schaffen, dass das Ganze halt viel schneller passiert, wir können halt viel besser diese Sachen anpassen und man kann auch wahrscheinlich Sachen relativ gut mischen. Ähm, dazu hatte ich auch eben ähm, einen Einsatz für ein neues Datenformat äh, vorgestellt. Ähm, genau, ich skippe hier nur mal durch die Slides, weil ähm, wen es interessiert, noch mal in, in aller Länge ähm, die Aufzeichnung liegt bei äh, mediacc.de. Ähm, skip, skip, skip. Ähm, genau, und ich habe eben als Austauschformat, weil das Problem ist, wenn wir eben so eine Pipeline haben, müssen wir ja ähm, irgendwie diese Daten weitergeben. Und äh, OSM-Daten, also in diesem PBF-Format, das eignet sich eigentlich nicht, weil dieses, diese, dieser OSM-Dump, das sind ja noch keine geografischen Daten, das sind ja erstmal nur irgendwie vielleicht topologische Daten, aber halt auch nur in dieser Key-Value-Struktur, da ist alles drin und eigentlich sind die Referenzen noch nicht aufgelöst. Eigentlich wissen wir noch nichts über, über die Geografie an sich. Und deshalb bräuchte man da eigentlich ein neues Format, was entsprechend performant ist, was groß skaliert. Das heißt, wenn wir halt auch viele Features haben, dass das immer noch funktioniert ähm, äh, und womit wir halt eben äh, gut arbeiten können. Ähm, ich habe eben ein Format vorgeschlagen, das hat... Das, es gibt eine erste Implementierung davon. Ähm, in meinen kleinen Tests hat sich herausgestellt, dass es das ungefähr nur die Hälfte äh, des Speicherplatzes braucht, wie GeoJSON. Ist auch viel praktischer zu parsen, weil da eben Blöcke drin sind und so weiter und so fort. Wir können da auch gerne gleich noch eingehen, drauf eingehen, wenn es jemanden interessiert. Ähm, das ist halt eben so eine Version 0 und ich würde jetzt gerne eigentlich eine Diskussion anstoßen. Ähm, was habt ihr für Tools, was habt ihr für Workflows, mit denen ihr vielleicht Daten verarbeitet, was wollt ihr ähm, wissen aus so Geodaten und ähm, oder arbeitet ihr vielleicht nicht mit Geodaten, sondern irgendwie nur mit, so einem, mit Metainformationen irgendeiner Art und was müsste so ein Format haben und wie müsste es ansprechbar sein, damit ihr es irgendwie einsetzen könnt. Ja. Und ähm, so soll ich erstmal noch auf irgendwas eingehen? Gibt es schon irgendwelche Fragen oder ähm, ist es noch komplett unklar, was, was ich eigentlich möchte? Mikro haben wir ja. Also, eine Sache, die ich erwähnen wollte in dem Zusammenhang: Du hast ja die, diese Pipeline-Idee gezeigt. Genau. Ähm, in vielen Fällen wird das keine eine lineare Pipeline sein, sondern es wird Verzweigungen geben. Würdest du dem zustimmen? Genau. Und einen praktischen Anwendungsfall dafür wollte ich erwähnen, weil der praktisch für alle Rendering-Anwendungen relevant ist, in die Küstenlinien. Ja. Und der steht eigentlich exemplarisch für eine ganze Reihe von anderen Dingen, die auch noch möglich sind, dass man also separate Prozesse hat, die nebenherlaufen, die auch jetzt schon mit der Datenbank im Grunde genommen zu Problemen führen, weil man sie eben separat haben muss und wenn ja. man es in der Datenbank haben möchte, müsste man im Grunde genommen jedes Mal, wenn man die Küstenlinie neu prozessiert, einmal komplett diesen Datensatz in der postgis Datenbank einmal austauschen, wofür die Datenbank eigentlich nicht da ist. Ja. Die ist ja nicht für, für große Mengen einmal täglich austauschen oder so dass man das im Hinterkopf behalten sollte solche ja. Fälle. Das heißt, es wäre eigentlich wichtig, dass man Datensätze gut äh, konkatenieren kann in dem Sinne, oder? Also ich habe irgendeinen äh, Datensatz, der ist immer, immer da, da, zum Beispiel Küstenlinien. Ja, ich habe vielleicht irgendeinen Datenstand. Ja, nee, der, der muss ja auch regelmäßig aus dem Planet aktualisiert werden. Also ich meine, ja, in gut. erster Linie, dass wir nicht einen linearen Flow haben, wo wir alles in einer Pipeline machen können, ja. sondern dass wir da Verzweigungen haben und Sachen, wo dann auch, ich meine, die Idee der Pipeline ist ja, dass wir im Grunde genommen immer kontinuierlich die Daten dadurch piped ja. und nicht irgendwo zwischendrin größere Mengen akkumulieren muss. Ja. Und bei manchen Prozessen wie den Küstenlinien geht das eben nicht. Mhm. Da muss man prinzipbedingt aus der Verarbeitung heraus erstmal ein gewisses Volumen akkumulieren, dann ja. verarbeiten und dann wieder in die Pipeline zurückbringen. Ähm, okay, aber Sie die so ein Prozess hat taucht da irgendwelche Gemeinsamkeiten. Also wahrscheinlich ist irgendwie der genau. Schritt dann irgendwie ein gemeinsamer und ich habe dann die Küstenliniendaten, die ich aus dem einen. Genau, und am Ende will man es ja auch gemeinsam wieder raus haben, um es genau. dann in die Rendering Pipeline Vector Teils oder wie auch immer ja. zu bekommen. Genau. Okay. Also du hattest gefragt, was äh, wir denn so brauchen. Ich sage mal, was ich brauche. Ja. Ähm, Meistens, wenn man eine Datenbank einsetzt, äh, macht man das ja, um rauszufinden, äh, welche geometrische Strukturen sind in welchen anderen drin. Und äh, ich habe halt keine Datenbank, äh, weil ich eine Smartphone-App mache und da will ich nicht unbedingt da noch eine fette äh, PostgreSQL-Datenbank reinhauen. Mhm. Äh, aber ich muss trotzdem rausfinden, welche Elemente in welchen anderen drin sind. Momentan benutze ich äh, also ich konvertiere dann die heruntergeladenen Daten in äh, so Geometrien in Java Topology Suite und okay. mache dann halt Point-and-Polygon-Checks und so. Und das ist ziemlich aufwendig. Vielleicht weil JTS auch noch nicht so schnell ist, ich weiß nicht genau. Okay, also was für, also sind auch OSM-Daten dein Input oben? Oder? Ja. Okay, das heißt, du nimmst OSM-Daten, äh, assembles die auf dem Telefon direkt oder... Ähm Genau. Okay, du, also du, du hast wirklich ein OSM-PBF, was du runterlädst? Mm, OSM-XML habe ich. Also. Oh, oh, okay, okay. Ähm, also du lädst das XML runter, verarbeitest es auf dem Telefon, baust die, die Geometrien zusammen ähm, und äh, hast dann irgendwie diese Geometrien, diese Geometrien tust du in, in JTS. Genau. Okay, und damit machst du dann eine Operation. Und ist JTS dann ein Dateiformat oder eher... JTS ist eine Library für Java, ja. mit der man halt so Operationen machen kann in Geometrie. Und die Geometrien, hast du die abgespeichert im, äh, auf, auf dem Flash oder hast du die äh, im, im Memory oder handelt diese Serialisierungsschicht die JTS selbst? Nee, nee, also es gibt keine Serialisierung. Das wird alles im RAM gemacht und dann werden halt Operationen ausgeführt und am Ende habe ich ein Ergebnis. So, also das ist nichts, was irgendwie abgespeichert wird. Okay, also du hast XML, das lädst du runter, das hast du wahrscheinlich irgendwie zwischengecached auf dem, auf dem Device oder sowas, nehme ich mal an. Nö, auch nee, nicht. noch nicht mal? Okay, also du lädst <lacht> immer das XML runter, lädst es dann in, also verarbeitest es, lädst es in JTS. Und damit machst du dann deine kompletten Operationen? Genau, und dann, nach, nachdem ich das Ergebnis habe, werfe ich alles wieder weg. Okay. <lacht> ähm, dann habe ich zwei Fragen. Das sind wahrscheinlich keine großen Datenmengen, oder? Genau. Äh, in welcher äh, Größenordnung äh, bewegen Ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel. Also innerhalb von vielleicht zwei Quadratkilometern äh, lade ich mir alle Gebäude runter, ja. die keine Hausnummer haben, und alle Nodes, die Hausnummern sind und möchte dann halt rausfinden, welche von den Gebäuden, die keine Hausnummern haben, tatsächlich keine Hausnummer haben, weil sie auch keine Not, hm. keine Hausnummer drin haben. Okay. Weil, also das, das ist halt so eine Sache, die man nicht oder noch nicht mit Overpass machen kann. Und dann muss man diesen Step halt selbst machen. Okay, das heißt, ähm, du holst auch dieses äh, OSM-XML direkt von der äh, OSM-API? Ja, so also fast direkt, Overpass dann. Ah, okay, Overpass, okay, alles klar. Okay, das heißt, eigentlich würdest du es ja, wäre es ja für dich sogar noch besser, wenn ähm, das schon irgendwie vorprozessiert wäre, ja, wenn die Geometrien schon stehen würden und du würdest dir einfach diese, dieses Geometrie-File runterladen können, weil dann kannst du ja einfach das direkt an deinen Library geben und, äh, und eine entsprechende geometrische Operation durchführen. Okay. Gibt es sonst noch äh, Use Cases? Ich, Mikro, kommt ich sehe da eigentlich zwei Unterschiede von dem, was das Format abdeckt. Ich habe es den Talk leider nicht gesehen, darum okay. kann ich das nicht so sehr beurteilen. Nämlich entweder so eine Art Zwischenformat, in dem halt dann die Geometrien aufgelöst vorliegen und wo sie dann in weiterer Folge sequenziell prozessiert werden sollen. Und der zweite, wo dann eventuell irgendeine Art Indizierung hilfreich wäre. Da hast du hast zwar das Geopackage Format eh ausgeschlossen, aber trotzdem könnte man ja sagen, dieses Format sollte in irgendeiner B-Baumstruktur gespeichert sein oder eigentlich eine R-Baumstruktur und von vornherein einen Index ermöglichen. Das wäre dann auch das, was der Kollege gemeint hat. Er würde das auch abdecken. Ja, ähm, Ich habe darüber nachgedacht. Das Problem ist, so ein Index, also man könnte, man könnte schon einen Index reinbauen und sagen, so, ich habe einen R-Tree, die sind aber auch... Äh, von der, von der Komplexität an sich schon relativ hoch. Also selbst ein Artery zu traversieren ist oder den aufzubauen erstmal und dann zu traversieren, das ist halt immer noch, das ist auch nicht ohne, sage ich mal. Und ähm, das Problem ist, so moderne CPU-Architekturen, es ist eigentlich sehr, sehr billig, von links nach rechts durchzugehen. Also wenn ich einen nicht gigantischen Datensatz habe und nicht super langsamen äh, I.O., komme ich extrem schnell durch. Also wenn wir eben so auf moderne Server gucken, so, da können wir halt mit diesen nvme disks zwei Gigabyte die Sekunde verarbeiten. Wenn wir da keinen kein CPU-Bottleneck haben, können wir einen Planeten in 15 Sekunden verarbeiten. Ich glaube nicht, dass wir da mit, ähm, ja, ich gehe selektiv durch und gucke irgendwie Spatial Queries und gucke links und mache einen Jump nach rechts und mache mir irgendwie meine Cache-Pipeline kaputt, ob wir da tatsächlich viel schneller mit sind. Es könnte sein, dass man irgendwann da noch irgendwas drüber stirbt. Also wenn ich jetzt sage, okay, ähm, ich habe jetzt ähm, irgendeine Anwendung, die es auf diesem Datenformat aufsetzt ähm, und ich habe sonst keine andere Schicht, die das irgendwie vorhält, sondern ich benutze einfach nur dieses Flat-File, so wie das da irgendwie auf Disk oder im Speicher ist, dass man dann sagt, okay, jetzt fange ich an einen r tree zu bauen, der eventuell Pointer auf die einzelnen Blöcke hat oder auf die einzelnen Geometrien im File. Ja, das wäre durchaus denkbar, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das so häufig nötig ist. Das kommt eben genau darauf an, wofür man das jetzt verwendet. Genau. Das ist, glaube ich, genau die Abgrenzung, die man genau. machen könnte. Ja. Ja. und das, Ich glaube, das sehen wir so ein bisschen jetzt schon an der aktuellen Landschaft, ja, dass wir sagen, okay, wir investieren diese Zeit beim Import und importieren das alles in die Datenbank, die dann halt eben die ganzen Trees vorhält und dann eben Indizierung erlaubt und so weiter. Und wir sehen, wie viel Performance das kostet. Um am Ende die eigentlich doch eh alles von A bis Z durchzuiterieren. Ja? Denn wenn wir, wenn wir ähm, zum Beispiel Vector-Teils rendern, ja, das ist ein Task, den können wir in, in einer Operation, also nicht in einer Operation, aber es ist, es ist im Prinzip ein Schritt, dass wir alle Teils halt gleichzeitig rendern können. Ja? Und ähm, das, ist, das ist nicht wahnsinnig. Das ist halt, äh, wenn man eine Kiste mit 8 GB RAM hat, geht das prinzipiell schon. Und. Ähm, ich glaube, so wenn wir, wenn wir vielleicht es vielleicht schaffen, für bestimmte Cases eben diesen Pipeline-Mindset irgendwie zu etablieren, dass wir wirklich nur von links nach rechts irgendwie durcharbeiten und eben die entsprechenden Sachen rausfiltern, die wir nicht brauchen und, ähm, und entsprechend halt dann so unsere Pipeline bauen, dass wir wirklich so einen linearen Prozess haben, dass wir dann viel schneller iterieren können mit solchen Dingen. Also klar wird ein Datenformat nicht alles abdecken und äh, auch bewusst nicht. Also äh, ich hatte auch im, im, ähm, in dem Talk, ich, ähm, wenn ich jetzt irgendwie mal durchgehe, ich habe da so ein paar Datenformate äh, ansatzweise mal verglichen. Ja, also es gibt äh, äh, es gibt ja GeoPackage, was im Prinzip ja alles kann. Ja, ja. das kann ja sogar irgendwie Rasterdaten irgendwie äh, mitspeichern und so weiter. Ähm, Genau, also Shapefiles sowieso nicht, also das war nur ein, nur ein Spaß. Ähm, das kann ja. So äh, ja, das muss man bei den GIS-Leuten von den letzten Tagen mal immer dazu sagen, dass das mit den Shapefiles vielleicht keine gute Idee ist. Ähm, genau, also GeoPackage, da haben wir halt immer dieses SQLite-Problem. So, wenn ich das Ding schreibe, dann habe ich da den Bottleneck nach SQLite zu schreiben oder zu lesen. Das, das ist einfach nicht wahnsinnig schnell. so Für, für bestimmte Use Cases ist SQLite super. Ähm, aber an der Stelle, wo ich einen großen Dat Datensatz habe und irgendwie ähm, ich verarbeite jetzt den OSM-Planeten und ich möchte das Ergebnis davon in ein Geopackage schreiben, wird schlecht. Ja, das, das dauert eh. Das ist halt dann wirklich der, der Bottleneck. Nicht mein Rendering-Prozess unter Umständen, sondern halt wirklich äh, das Ding. Und das haben wir ja auch bei den, bei den Render-Prozessen gesehen. Ja? Irgendwie klassisches mapnik rendering da war nie Mapnik an sich das Bottleneck. Da war immer das Bottleneck ja, ähm, I.O. von der Datenbank am Ende. Eine uh, an, an, ganz andere Sache ist mir noch gerade eingefallen. Ja. Um, nur als Idee, ich habe es jetzt überhaupt nicht durchdacht, aber bezüglich Index, es gibt da Graf-Datenbanken, zum Beispiel Neo4j, mhm. die verwenden per se zwar sekundäre Indizes, aber der Hauptindex ist ja im Prinzip nichts anderes, als dass die einzelnen Einträge eine fixe Länge haben. Und anhand von dem, dass er weiß, wie lang der Eintrag ist, multipliziert er das mit dem Indexwert, den er haben will, weiß sofort an welche Stelle er im Pfeil springen muss. Ja. Und das ist ja unheimlich schneller Zugriff. Vielleicht lässt sich ja auch bei so einem streaming ja. Format, was du ja machen willst, das irgendwie. Genau, also ja, also für bestimmte Dinge macht das ja total Sinn. So, ähm, ne, Wenn du, äh, du verarbeitest einen äh, OSM-Planeten und du willst äh, die Nodes cachen, ja, dann musst du da nicht noch jemals die, die ID reinschreiben, sondern du gehst eh davon aus, dass fast alle IDs vergeben sind. Also nimmst du einfach ein kontinuierliches äh, Stück Speicher ähm, und ähm, kannst dann halt ganz einfach die Speicheradresse ausrechnen. Ja? Das ist dann ähm, total billig in der, ähm, äh, in der, in der äh, Ansprechweise. Ähm, das Problem ist, das würde bedeuten, dass wir sortieren müssen, irgendeiner Art und Weise. Ja, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wonach man sortieren müsste. Also ich könnte mir äh, zum Beispiel vorstellen, dass es noch nicht drin, ähm, dass man sagt, ähm, ich kann ja mal das, ähm, das Format mal, ähm, oder mal einblenden, wie das so aussieht auf einer ähm, unteren Ebene. Ähm, genau, ich, das mache ich noch ein bisschen größer. Genau, also es, gibt, es sieht ja im Prinzip so aus, dass es vorne einen File-Header gibt, der ist 8 äh, Byte groß. Oh, die Klammern fehlen da. <lacht> Interessant. Ähm, genau, es gibt, es gibt im Prinzip einen ganz kleinen File-Header, damit man sehen kann, dass das ein schwarzer Pfeil ist. Ähm, und da gibt es einfach eine Liste von Blöcken. Ja, und in den Blöcken äh, sind dann irgendeine Zahl, da müsste man noch rausfinden, was der Sweet Spot ist so für, für moderne. Äh, CPUs und so weiter, wahrscheinlich ein paar 10 oder 100.000 und da sind dann die Geometrien serialisiert. Ich kann auch gerne gleich nochmal einblenden, wie das, genau, wie das genau passiert. Da könnte man sich auch durchaus denken, ich schreibe jetzt an jeden Block eine B-Box mit dran. Ja, dass eben klar ist, bevor ich das überhaupt deserialisiere, brauche ich diesen Block überhaupt anfassen oder skippe ich den komplett? Ja, das hat halt eben den Vorteil, dadurch, dass ich eben am Anfang eines Blocks immer erstmal sage, wie lange ist der überhaupt, ähm, kann ich super einfach mehrere Blöcke gleichzeitig parsen lassen. Ja, also ich muss sie zwar einmal in den Speicher laden ähm, oder halt eine Speicheradresse haben, und, ähm, aber kann danach halt mit mehreren Workern halt prozessieren und könnte dadurch halt eben Blöcke ausschließen unter Umständen. Ähm, das ist noch nicht drin, wäre denkbar, ja. Ähm, wir haben ja am, im Endprodukt die Vektorteils äh, und die Vektorteils, die haben ja quasi einen Geometrieindex eingebaut, sozusagen. Die sind ja, wir haben ja da diese geografische Aufteilung in die Vektorteils und deswegen brauchen wir an vielen Stellen diesen Index irgendwie gar nicht mehr, weil sie im Endprodukt drin ist. Und ähm, ja gut, wobei es dann davon abhängt, was du tatsächlich mit der Pipeline machst. Also ja, klar, wenn du am Ende Vektorteils rauserzeugen erzeugen möchtest, sicher, dann hast du ihn inklusive, aber wenn du irgendwie eine Suche drauf draufbaust, dann äh, hast du wahrscheinlich eine andere Anforderung. Genau, aber wenn du eine ja. Suche baust hast du eh eine ein ganz andere Anforderung an deinen Index. Ja? Ja. also der, der, der, ähm, Deswegen, äh, deswegen finde ich es gut, wenn man eben keinen Index vorgibt und auch gar nicht erst versucht, sondern sagt, das ist ein anderes Problem. Na, das muss die Anwendung irgendwie selber lösen, wenn sie das möchte. Und das Format selber soll so wenig Overhead haben wie möglich. Und das ist genau, halt weil daraus kann man relativ einfach einen Index halt ableiten. Wenn du einen Index da bauen möchtest, dann kann man ja batchmäßig das einfach irgendwie blockweise reinladen und dann hat man sein, sein domainspezifisches Problem ja auch gelöst. Genau, während jetzt ein Geopackage-Format zum Beispiel, was halt derzeit so ein bisschen verkauft wird als das Zukunftsformat für alle Geodaten, das hat halt die ganzen Overhead für den Index schon eingebaut und wenn ich den nicht brauche, dann bezahle ich ihm trotzdem dafür. Und das finde ich eigentlich gut, den Ansatz andersrum zu machen und erstmal zu sagen, wir schmeißen das alles mal weg, was wir immer gedacht haben, was wir brauchen und gucken mal, wie weit wir kommen ohne. Und dann bauen wir Sachen wieder oben dran, wenn es nötig wird. Ja, also ich habe da auch ein wahnsinniges Problem. Ich weiß nicht, ob das vielleicht jemand hier auflösen kann, aber ich es ist halt wirklich schlecht mit performanten äh, Spatial Indexes. Es, ist, äh, es gibt zwar immer noch irgendwie Archery, aber ich, die, die Implementierungen sind halt irgendwie nicht richtig gut. Also das ist äh, alles immer noch ziemlich langsam, von was ich irgendwie so gesehen habe. Und ich weiß nicht, ob es da irgendwie vielleicht neue Paper gibt, neue Erkenntnisse, was man jetzt, ob es irgendwie Varianten von dem R-Tree gibt oder ob es ganz andere äh, Strukturen gibt. Aber ich, ich hatte so den Eindruck, dass das nicht so richtig gut äh, tut. Festes Raster? Naja, also... Äh, das Raster musst du ja nicht gleich die, die Daten so zusammenpacken, dass sie zusammenpassen, sondern einfach nur als Index in einem festen Raster. Also weil der Atri ist halt komplett ohne... ohne skalenunabhängig und äh, für viele Anwendungen brauchst du das halt nicht, dass du auf die ganz kleine Skala kommst, was ja eine Grenze meistens unterhalb von der du nicht mehr auflösen musst. Ja. Okay, gibt es denn noch... Ähm Anwendungen, die ihr habt oder die in euren Köpfen rumschwirren, die ähm, eventuell von sowas profitieren könnten? Also oder macht ihr, was macht ihr mit, mit, mit OSM-Daten ansonsten noch? Gibt es vielleicht so Dinge, die ihr eh immer wieder tut, die man vielleicht so berücksichtigen sollte, ähm, in, in, so einem, in so einem Mapping? Also ja, ich hab, da sind irgendwie OSM-Daten und die muss ich erstmal normalisieren oder irgendeine andere Form bringen. Habt ihr da irgendwelche Tasks, die halt immer wieder anfallen? Dass ich Mapper bin, arbeite ich ja auch an der Hochschule Rapperswil und damit den Service Osmax. Das, äh, da kann man auf der Karte einen Ausschnitt auswählen und sich dann, dann äh, aus OpenStreetMap in verschiedene GIS-Formate exportieren lassen. Aha. Und wie wir das intern bisher machen, ist auch, dass wir den ganzen Planet äh, in eine Postgres-Datenbank einlesen. Dann, äh, wenn so eine Anfrage kommt vom, von der Website. Äh, wird dann der entsprechende Ausschnitt in der Datenbank drin ausgeschnitten in eine andere Datenbank reingesteckt, mhm. die bloß temporär existiert und von dort dann äh, mit OGR to Ogre ins Zielformat exportiert. Okay. Äh, dazwischen wird in der Datenbank drin noch äh, zuerst äh, eine Schema-Konvertierung äh, gemacht, weil in GIS-Formaten wir man Layer haben, nicht bloß irgendwelche äh, mhm. Tag-Values, wie wir es in OpenStreetMap haben. Das machen wir jetzt mit SQL in der Datenbank drin. Könnte man, könnte man natürlich irgendwie auch anders machen. Und das ist so ein Ding, wo mir die Performance recht reinspielt, weil es halt große Datenmengen sind, die irgendwie rumgeknetet werden. Wo ja. ich denke, dass so ein Ansatz vielleicht helfen könnte, wenn man irgendwie den zum Passen kriegt. Ähm, okay. Wie passiert diese Layer-Konvertierung? Also was, was, was macht ihr da, damit, damit die Layer? Wir haben eigentlich pro Layer dann eine query die die uns eine sql view äh, das darstellt die feste layer in, in dem sinne also, ihr ja. habt also wir, wir haben wir querieren quasi die, die verschiedene tag kombination wo wir sagen das soll dann in diesen layer rein okay äh, ähnlich wie ein renderer das wie ich auch macht okay das heißt ähm, äh, Okay, das heißt, wenn ihr quasi das vorprozessieren könnt, also oder macht ihr das gleich beim Import dieses, dieses Erstellen oder Nee, erst wir machen das on demand, demand aber wir okay. könnten da die Reihenfolge natürlich, denke ich, auch umdrehen, wenn das mhm. jetzt mit anderer Technologie andersrum geschickter wäre. Da kann das ich jetzt noch nicht abschätzen. Okay, das heißt, wir könnten theoretisch den Planeten reinladen, sagen, okay, wir machen jetzt diesen Schritt mit ähm, auf Layer aufteilen, dass wir irgendwie den, den einzelnen Parameter geben und dann on demand. Ähm, gehen wir einmal durch die Daten, gucken, was das für ein Ausschnitt ist und die, die im Ausschnitt liegen, exportieren wir dann mit den äh, mit den Layern. Wäre eine Möglichkeit, ja. Okay. Äh, wobei dann natürlich immer noch mit irgendwie äh, in, in ein anderes Format konvertiert werden muss. Was was habt ihr da alles? Wahrscheinlich Shapefile und was noch? Äh, GeoPackage. Okay. Ähm, dann äh, noch irgendein sonstiges Spatialite Format. Mhm. Ähm, wir haben jetzt einfach ein paar, die wir zur Auswahl haben, die von von To unterstützt hatten. Mhm, mh. Wir könnten aber potenziell eigentlich fast alles, was oger kann, noch dazu bauen. müssen halt gucken, wie wir es pa parametrisieren müssen. Okay, okay. Ja gut, das ist ähm, das ist halt so ein bisschen die Sache, ähm, da müsste man eben schauen, ähm, dass man die Daten wiederum auf ein, ein oga kompatibles Ding irgendwie kriegt. Ja? Das heißt, ähm, man müsste die Kompatibilität da irgendwie reinbekommen. Ich glaube, äh, OGA ist, ist glaube ich, auch irgendwie ähm, tabellenbasiert oder nicht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Naja, da müsste man halt eben schauen, ob, das, ob es Sinn macht, ähm, das da reinzubinden oder wie man das halt sonst konvertiert. Ja, okay. Ähm, ja. Ähm ich weiß gar nicht, also, wenn jetzt doch, also, ich, ich glaube, wir sind eh ungefähr. Nee, bis, wie lange dürfen wir? Bis 15 Uhr? Oder? Okay, also, wir hätten theoretisch noch Zeit, aber wenn jetzt keine Fragen sind, dann äh, können wir es auch dabei belassen. Ähm, äh, ich bin ja auch sonst noch da. Und ähm, außer ihr, ihr habt jetzt noch Themen, die ihr irgendwie äh, anbringen wollt oder Ideen, ähm, was was in der Zukunft passieren sollte. Ähm, ansonsten würden wir jetzt hier, glaube ich, mal Cut machen. Ja, okay. Achso, doch. Also, ich habe halt, das das ich hab, ich hab halt das Gefühl, dass das unglaublich langsam ist. Hast du da, kannst du das bestätigen oder hast du da keine Probleme mit? Was, an, an wen ist das jetzt gerichtet? Achso, äh. Ach so, ich dachte, du hast mit JTS auch schon gearbeitet. Okay. Also JTS ist irgendwie Java Library. Ist das, äh, ist das generell oder ist das irgendwie Android-spezifisch? Oder... Ja, also ich meine... Ähm, es, es, es erstellt für alles mögliche ganz viele Objekte, so viel weiß ich. Ja, ähm, ja das, ist, das ist ja leider häufig so, äh, ich hatte das Problem auch, ähm, dass ich ähm, ähm, am Ende mit, ähm, mit Geos irgendwie gearbeitet habe, was irgendwie ja ein bisschen, bisschen obskur ist, das kann zwar irgendwie alles, aber es ist halt leider auch nicht so richtig super performant und ähm, das, das habe ich auch gesehen, dass so bei vielen Geometrieoperationen äh, rennt man dann irgendwie gegen eine Wand, wenn man irgendwie äh, wenn man irgendwie so diese diese Libraries irgendwie nutzt. Also ich glaube bei vielen Sachen ähm, sind die nicht so richtig optimal. Die können natürlich so die ganzen Edge Cases gut. Also es ist äh, so die stürzen nicht ab, weil irgendwie eine, eine, eine Geometrie äh, invalid ist sondern die sagen dann ja sorry, kann ich nicht verarbeiten oder machen irgendwie Best Effort irgendwas. Ähm, aber vielleicht kannst du da mal schauen, äh, ob, du, ob du eher irgendwie Geos oder sowas äh, benutzen kannst, weil das vielleicht irgendwie performanter ist. Also, also, meine Erfahrung ist da auch, äh, dass Geos und äh, das JTS ist ja ist die Java-Version davon, oder? Ähm, ja. dass, ähm, dass das irgendwie sehr versucht, so wie im Lehrbuch, die Sachen zu implementieren, und, äh, ja, aber dabei eben unendlich viele Objekte erzeugt und unendlich viel Speicher allozieren muss und hin und her. Und äh, dass die Performance furchtbar ist. Und wenn man jetzt einen spezifischen Fall hat, ähm, vielleicht ist es besser ist es, selber zu implementieren. Das wird natürlich umso schwieriger, umso schwieriger diese Geometrieoperationen sind. Aber gerade so also ich hatte jetzt äh, den Fall äh, eben mal, dass ich ähm, von sehr, sehr vielen Linien ähm, Überschneidungen finden muss, brauche ich im Rahmen von äh, Multipolygonen zusammenbauen zum Beispiel. Und der klassische Weg ist, der irgendwelche Monster-Datenstrukturen aufzubauen, in denen man dann effizient suchen kann, angeblich. Aber wenn man es halt einfach eine lineare Suche durch ein sortiertes Array macht, dann kostet es überhaupt keine Zeit und geht viel schneller. Und äh, damit kann man nicht alle Probleme lösen, aber damit kann man dieses Problem, wenn man es halt doch von Hand angeht, äh, vielleicht äh, ganz, ganz anders lösen. Ähm, das ist natürlich, ist natürlich schwierig und es ist nervig, Sachen immer nachzuimplementieren, ähm, aber da sollte man sich überlegen, sozusagen, äh, was für eine Operation man hat und ob man da irgendwo tricksen kann und es nicht einfach selber, äh, selber schnell schreibt. Weiß ich jetzt allerdings auch nicht, also ich habe die Erfahrung im C Bereich, wie es im Java Bereich ist, weil, im, weil letztlich äh, dieses dass immer zu so neue Objekte erzeugt werden und so weiter, das hat man ja immer noch und äh, dann muss man gucken wie man damit umgeht. Ja, dahingehend, äh, wenn irgendjemand hier im Saal Erfahrung hat mit ähm, Clipping Algorithmus äh, äh, Implementierung, also. Äh, ein Polygon am anderen Polygon zu klippen. Ich äh, würde mich gerne unterhalten, weil ich daran äh, gescheitert bin. Ja. Genau, ich wollte auch noch mal kurz was sagen. Also, ich habe JTS auch schon mal benutzt. Ähm, ich kann jetzt aber nicht sagen, dass ich da irgendwie positive oder schlecht, schlechte Erfahrungen gemacht habe. Es hat funktioniert. Ansonsten kann ich nur dem, was der Jochen äh, gesagt hat, zustimmen. Im zweifel halt nachimplementieren. ganz am anfang hattest du gefragt gehabt was wir so für datenformate benutzen also ich kann für mich sagen noch ich habe mir teilweise eigene binäre formate geschrieben man muss halt abwägen ob man irgendwelche bibliotheken benutzt und ob der overhead das einfach wert ist oder ob man nicht einfach eine ganz einfache binäre datei wo man das die informationen die man hat einfach binär reinschreibt und fertig ist man manchmal schneller als irgendwelche bibliotheken zu benutzen ähm Benutzt du die binären Formate, um geografische Informationen zu speichern? oder? Ja, du, also einfach als Alternative, ähm, als Beispiel, früher gab es das OSM Change Set Dump, gab es nur in XML, mhm. da habe ich mir dann einfach das Ganze in binär geschrieben, weil ich es dann damit viel, viel schneller verarbeiten konnte, mhm. weil ich es unter Umständen mehrfach gebraucht habe und mhm. dadurch ging es einfach um Vielfaches schneller. Ja ohne irgendwie auf geometrische Verschneidung oder irgendwas, einfach Daten genau. binär abgeschrieben, ja. äh, irgendwo reingeschrieben und dann ja. ganz schnell in der Verarbeitung. Genau, dafür würde ich ja auch plädieren. Ja. Alles klar, dann vielen Dank.